Dieses Tutorial zeigt Ihnen vier interaktive Drag-and-Drop-Fragetypen der Aktivität Test. Und zwar Drag-and-Drop auf Text, Drag-and-Drop auf Bild, Drag-and-Drop-Markierungen und Lückentext. Diese Fragetypen lassen sich wie die anderen Testfragen in Moodle anlegen. Das Tutorial Online-Tests anlegen zeigt Ihnen die erforderlichen Schritte. Der erste Fragetyp, Drag-and-Drop-Auf-Text, sieht aus der Studierendenperspektive aus wie angezeigt. In einem Fließtext werden Bereiche ausgeblendet, die Studierende mit Antwortoptionen befüllen können. Um die Aufgabe zu erschweren, können mehr Antwortmöglichkeiten als angebotene Lücken zur Auswahl gestellt werden. Max gibt nun seine Lösung ab und prüft danach seine Eingaben auf Richtigkeit. Nun zur Konfiguration der soeben gesehenen Testfrage. Öffnen Sie die Einstellungen der Testfrage und beachten Sie folgende Aspekte. Beim Feld Fragetext ist der Fließtext einzugeben. Die zu füllenden Bereiche müssen, beginnend bei 1, durchnummeriert und in doppelte eckige Klammern gesetzt werden. Die mit den Nummern korrespondierenden korrekten Antworten können hier eingegeben werden. Möchten Sie, um die Aufgabe zu erschweren, mehrere Antwortoptionen anbieten, geben Sie diese in die restlichen Felder ein. Der zweite Fragentyp, Lückentextauswahl, ist funktionell ähnlich aufgebaut, verwendet aber statt der Lücken Dropdown-Menüs mit den zur Auswahl stehenden Antwortoptionen. Wie dies nun aussieht, zeigt uns Max Muster. Die Konfiguration dieses Fragentyps funktioniert genauso wie beim Fragentyp Drag-and-Drop auf Text. Beim dritten Fragentyp, Drag-and-Drop auf Bild, können Studierende Bilder oder Textbausteine aus einer Liste per Drag-and-Drop an vordefinierte Stellen, sogenannte Drop-Zonen, eines Hintergrundbildes ziehen. Das vorliegende Beispiel für eine solche Aufgabenstellung sieht vor, vier Wappen und zwei Textbausteine auf der Landkarte von Österreich zu platzieren. Wie das für Studierende aussieht, zeigt uns wieder Max. Beachten Sie, dass Lehrende bei diesem Fragetyp Studierenden kein visuelles Feedback für falsche Eingaben geben können. Die Einstellungen zu diesem Fragentyp sind umfassende. Im ersten Schritt sind wie gewohnt die Fragetitel und der Fragetext einzugeben. Danach laden Sie im Abschnitt Vorschau das Hintergrundbild hoch. Definieren Sie im nächsten Schritt die verschiebbaren Objekte, wobei Sie zwischen zwei Optionen wählen können. Sie können entweder ein Bild namens Unbekannter verwenden, das Sie hochladen, oder alternativ die Lösungsmöglichkeiten in Form von verschiebbarem Text vorgeben. Den Text tippen Sie in das entsprechende Eingabefeld. Nachdem Sie alle Objekte definiert haben, die von den Studierenden verschoben werden, müssen Sie festlegen, welches Objekt wo abzulegen ist. Wählen Sie hier die Ablagebereiche mit den Dropdown-Elementen aus. Nachdem Sie dies gemacht haben, scrollen Sie wieder nach oben zum Abschnitt Vorschau. Verschieben Sie nun Ihre Objekte an die gewünschten Stellen im Hintergrundbild. Sie können nun erkennen, dass die Koordinatenpositionen der Elemente übernommen wurden. Feinjustierungen können Sie auch hier noch vornehmen. Und vergessen Sie nicht, abschließend Ihre vielen Änderungen zu speichern. Der vierte und letzte Fragetyp, Drag-and-Drop-Markierungen, ermöglicht Studierenden, Textbausteine auf ein Hintergrundbild zu ziehen ohne dabei vordefinierte Bereiche zu sehen. Im vorliegenden Beispiel müssen Studierende die Position von Elementen des Periodensystems richtig markieren. Max Muster zeigt uns wieder, wie es geht. Beachten Sie, dass auch bei diesem Fragetyp kein visuelles Feedback übermittelt werden kann. Nach der Abgabe kann Max jedoch sehr wohl Informationen zur Auswertung sehen. Hier bekommen Studierende Feedback zu ihrer Abgabe. Wechselt man zu den Einstellungen des Fragetyps Drag and Drop Markierungen, sind auch hier einige Aspekte bei der Konfiguration zu beachten. Analog zum Fragetyp Drag and Drop auf Bild vergeben Sie zunächst einen Fragetitel sowie einen Fragetext. Laden Sie danach das Hintergrundbild hoch. Definieren Sie jetzt die benötigten Markierungen, in diesem Fall die Elemente des Periodensystems, und tragen Sie diese in die entsprechenden Eingabezeilen ein. Nun ist es wichtig, die korrekten Bereiche für die Elemente festzulegen. Der Fragetyp unterstützt die Definition von runden, polygonförmigen oder rechteckigen Ablageflächen. Wählen Sie hier zum Beispiel Rechteck aus. Sie sehen, dass nun exemplarische Koordinaten eingetragen werden. Unter Vorschau Sehen Sie, dass Ihre Eingabe unmittelbar im Hintergrundbild ersichtlich ist. Klicken Sie nun auf das Rechteck. Wenn Sie jetzt mit der Maus über den roten Kreis fahren, können Sie das Element platzieren. Mit dem kleinen blauen Quadrat im Eck können Sie die Größe verändern. Wir zeigen dies nun. Gehen Sie bei den anderen Markierungen analog vor. Abschließend vergessen Sie auch hier nicht, Ihre vielen Änderungen zu speichern.